Liebe YouTube-Freunde, Mann oh Mann, lass uns mal den Kopf frei bekommen. Ich hätte es in die Brust bekommen und in den Kopf, wenn ich den Typen nicht einen halben Arm abgebissen hätte. Hier ist noch meine Tasse, da ist garantiert nicht Mineralwasser drin. Heute. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da habe ich, wusste ich gar nicht, wie traurig. Und da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. <lacht> das ist wunderbar. Wir nehmen direkten Einfluss, wo wir können, auf die Unternehmensgestaltung, weil wir die maximale Rendite haben wollen. Der Fahrer wurde gänzlich ignoriert. Der wurde später noch mal ein bisschen ernsthaft in einem klären Gespräch von meiner Truppe verhört, was da los war. Und ich krieg's in, ich krieg's in die Brust. Und ich, ich hätte es in die Brust bekommen und in den Kopf. Klare Regeln braucht es eigentlich sowieso in jedem Land. Man kann auch äh, Verbote dazu sagen. Die grüne Verarschung und die grüne Manipulation. Wow, Massenverarschung. Und da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. Diejenigen, die... Ähm, sagen wir, more, mehr die Servicearbeiten leisten, werden äh, irgendwie ähm, die Verlierer dieser Revolution sein. Und Professor Schwab mit seinen 10.000 Weltmachern, die diesen Geist dieses Forums <lacht> weiterbringen werden, in die Welt-Community, da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. Das Video ist echt krass wichtig. Das Verhältnis ist 1 zu 10 Millionen. Ey, das sind 10 und 6 Nullen. Okay, es geht weiter. Mein lieber Scholli. So Solopanel. Solarpanel. Fuck, das ist ein Verbrechen an der Menschheit aus meiner Sicht. So. Oh. Dann werdet ihr genauso abgekocht wie von den Zentralbanken, dem Geldadel und den Politikern wie in den letzten zwölf Jahren. Und damit sage ich Tschüss.